Zu den jeweiligen Spiel gehen und zu dem jeweiligen Gewinnspiel und ja, ich gebe mal ab an Sebastian. Ja Leute, hier sind wir bei The Secret of Retropolis, was ihr gewinnen könnt und ich habe jetzt hier zu verlosen drei Quest-Keys und drei Steam-Keys und äh, ja, es wird aber auch nur pro Person ein Gewinner, also ein Key geben. Und äh, wenn ich doppelt ziehe, wird es wieder äh, neu gezogen, bis ich wirklich sechs einzelne Gewinner habe. Und was ihr dazu machen müsst, ist, äh, ja, ihr müsst auf jeden Fall schreiben, dass ihr das Spiel gewinnen möchtet. Und dann müsst ihr aber auch schreiben, welche Plattform ihr haben möchtet. Also möchtet ihr einen Steam Key oder einen Quest Key? Also wählt euch bitte einen aus, eine Plattform. Und äh, dann müsst ihr auch noch ein Codewort benennen oder in den Kommentar einfügen und das Codewort ist Point-and-Click-Adventure. Also das muss auf jeden Fall auch in den, in den Kommentaren stehen. Ansonsten ähm, ja, nehmt ihr leider nicht an der Verlosung teil, weil ich dann davon ausgehen muss, dass ihr das Video hier gar nicht geguckt habt. Also das äh, müsst ihr auf jeden Fall mit einbinden und äh, ja sucht euch aus, für welche, für welche Plattform ihr das haben möchtet, Steam oder Quest. Und äh, ja... Die Bedingungen unter Einsendeschluss steht unten in der Beschreibung und äh, dann wird es auch dann die, die Tage dann einen Livestream geben, wenn es dann ausgelost wurde, ähm, wenn, wenn die Auslosung stattfindet. Und äh, ja, das werde ich dann auch nochmal ankündigen in, im Discord. Auf unserer Facebook-Gruppe World Germany ist auch unten in der Beschreibung. Und äh, ja, da gerne mal drauf schauen. Also richtig cooles Game hat einen... Äh, ja, einen ganz eigenen Look. Alles ist selbst gezeichnet worden in VR und das macht es aus, das Ganze. Ich ähm, liebe die alten Point-and-Click-Adventure und das jetzt in VR wirklich zu erleben, habe ich so jetzt noch nicht gehabt. Und äh, ja, auch cool, dass es jetzt eine deutsche Übersetzung bekommen hat, also die, die Texte sind jetzt alle in Deutsch übersetzt und äh, ist kein Hindernis, mit, nicht mehr für euch, die da draußen kein Englisch äh, können. Also ich kann Englisch besser verstehen, als ich es sprechen kann, äh, von daher hatte ich jetzt hier kein Problem bei dem Game, aber äh, ich kann mir gut vorstellen, dass da einige Leute gesagt haben, nee, es kommt überhaupt für mich nicht in Frage, das Spiel zu kaufen. Ja, kostet 10,79 Euro, ist auch nicht so, so äh, teuer, finde ich. Spieldauer ist ähm, sehr gering, muss man sagen. Aber ich hoffe, dass da noch was nachkommt, weil meiner Meinung nach ist das auch gut angekommen. Aber auch nur zu selten bewertet worden. 85 Rezessionen nur, ist natürlich sehr wenig. Und äh, ja, natürlich ähm, muss man auch sagen, wenn ihr gewonnen habt, wäre es natürlich cool, wenn ihr da auch eine Rezession schreiben würdet, ähm, was ihr zum Spiel zu sagen habt. Da würde der Entwickler sich natürlich aufräumen. Ja, Leute. Ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen und äh, ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnspiel. Und äh, ja, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, jetzt auf Abo drücken. Bis dann. Ciao!